Web of Science ist eine fachübergreifende Datenbank, in der mehr als 90 Millionen Artikel gelistet sind. Wir können nach den bibliografischen Daten suchen und die Volltexte sind je nach Lizenz der Universitätsbibliothek über einen Link verfügbar. Suchanfragen können wie in anderen Datenbanken auch über den Suchschlitz eingegeben werden. Auch hier funktionieren die boolschen Operatoren AND, OR und NOT. Direkt auf der Startseite können bereits erweiterte Suchen zusammengestellt werden, indem Zeilen über Ad row ergänzt werden. Die Verknüpfung der Zeilen erfolgt wieder über boolsche Operatoren, die einfach im Pull-down ausgewählt werden. Über Enter oder Search wird die Suche in der Datenbank gestartet. Die Ergebnisanzeige enthält oben links die Trefferanzahl. In dieser Spalte gibt es zahlreiche Filtermöglichkeiten, um die Ergebnisse weiter einzuschränken und zu präzisieren. In der rechten Spalte werden die Treffer angezeigt. Gelb hervorgehoben werden dabei die Begriffe, die in unserer Suchanfrage enthalten waren. Standardmäßig ist die Liste sortiert nach der Relevanz, also die Artikel zuerst, die vom Algorithmus als am relevantesten eingestuft werden. In diesen Artikeln kommen die Suchbegriffe beispielsweise am häufigsten in Titel und Abstract vor. Wenn Sie die Literaturrecherche nur auffrischen möchten, können Sie auch nach Date Newest First sortieren und erhalten so die neuesten Treffer zuerst in der Liste. Zu jedem Treffer werden uns die bibliografischen Daten angezeigt, also Titel, AutorInnen, Journal, Jahr und Abstract. Darunter folgen die Möglichkeiten, um an den Volltext zu gelangen. Sind wir über die UBL-Homepage zu Web of Science gelangt, wird der UBL-Volltext-Button eingeblendet. Dieser wird in einem anderen Video näher erklärt. Über Fulltext at Publisher gelangt man zur Seite des jeweiligen Verlages, wo der Artikel abgelegt ist. Ein Klick auf den Aufsatztitel gibt uns mehr Informationen zu diesem. Wir können hier den gesamten Abstract lesen und so auch prüfen, ob er für uns relevant ist. Weitere Details wie Informationen zu den AutorInnen oder die Schlagwörter zum Aufsatz werden hier ebenfalls gesammelt.